Bildung und Bewegung, eine Fragerunde. Es stand anders im Programm. Das ist die erste Überraschung. Ich habe den Titel mal kurz geändert. Das liegt daran, dass ich mir in der Vorbereitung auf diesen Vortrag wollte ich eigentlich in eine ganz andere Richtung und habe mir ganz, ganz viel YouTube-Kram reingezogen. Habe aber gemerkt, dass sich das irgendwie gedanklich bei mir in eine andere Richtung bewegt. Und also habe ich mir die Freiheit genommen, ein bisschen was zu ändern. Vielleicht äh, zunächst nochmal zu mir, damit Sie ungefähr wissen, äh, aus welcher Richtung das kommt. Weil ich glaube, dass es das wichtig ist, äh, gerade auch, wenn man sich anguckt, was so an Storytelling-Formaten im Internet zu sehen ist, dass man weiß, wer da was erzählt und warum er das erzählt und wie Prägung und Sichtbarkeit genau aussehen. Äh, ich bin 35, Studienleiter und äh, Mitglied des Leitungsteams im Europahaus Marienberg. Das ist irgendwo nirgendwo im Westerwald, äh, da wo Fuchs und Hase. Äh, sterben das ist der ort an dem ich arbeite was immer schön ist weil wir jugendbildung machen und die jugendlichen ähm, nicht flüchten können denn es gibt nichts wo man hin flüchten könnte also muss man mit dem vorlieb nehmen was wir zu bieten haben ähm, auf twitter ja, bin ich auch zu finden wenn äh, ihr, ich verwende einfach mal das sportliche du weil wir irgendwie wahrscheinlich so den, dasselbe mindset hoffentlich oder dieselbe richtung denken ähm, deswegen äh, Braucht keiner auf die Idee zu kommen, mich irgendwie zu siezen oder so. Ich nehme das jetzt einfach mal raus als der Jüngere. Aber ich hoffe, das stimmt. Kann ich mal irgendwie ein Feedback haben? Ist das okay? Okay, dann sind wir alle mit per jetzt. Sehr schön. Ähm, genau, es gibt ein paar Netzprojekte äh, von mir, die alle nicht so wichtig sind. Ähm, ich habe auch... Ein, ein YouTube-Kanal, den ich zusammen mit zwei, zwei Lehrern äh, betreibe und wir machen uns Gedanken über Bildung. Es gibt auch mittlerweile, weil Henning das äh, vehement gefordert hat, ein, ein Podcast-Format dazu. Ähm, man kann sich das anhören. Der YouTube-Kanal ist mittlerweile von, weiß nicht, 57 Menschen abonniert worden. Ich denke, das wird demnächst monetarisiert auch und dann <lacht> brauche ich äh, auf Konferenzen keine Vorträge mehr zu halten. Das nochmal zur Erläuterung. Wir arbeiten an der Schnittstelle zwischen digitaler, kultureller und politischer Bildung. Ähm, versuchen neue Formate zu entwickeln und einer unserer, eines unserer Leitmotive ist, Wissen zu Bewusstsein werden zu lassen. Also wir versuchen ähm, nicht mehr den Erklärbären zu geben, weil ich glaube, dass der Erklärbär irgendwann in den 80er Jahren ausgestorben ist. Die gibt es heute auch noch. und ähm, Man sieht sie auch auf YouTube noch, so äh, vor der Kamera. Aber... Ähm, das sind glaube ich nur die, die nicht verstanden haben, dass sie eigentlich äh, demnächst irgendwann mal abgelöst werden. Genau, ich habe das vorhin schon gesagt, Sichtbarkeit und Prägung, einfach damit man weiß und damit es fair ist ähm, und man Argumentationen und Ideen nachvollziehen kann sagen kann, okay, das kommt aus der und der Richtung. Und ich glaube, dass es eng verbunden ist auch mit diesem Überwältigungsverbot, das in diesem Beutelsbacher Konsens steht. Wer hat das Wort Beutelsbacher Konsens schon mal gehört? Ah, sehr gut, alles sehr informierte Menschen. Da steht die Do's und Don'ts der politischen Bildung. Da steht drin, der Herr sagt, du sollst nicht mit andere Menschen mit deiner eigenen Meinung überwältigen. Ich glaube, das ist im Bereich politischer Bildung Wichtig ist deswegen zu sagen, woher man kommt, ist egal, ob das Bewegtbildung ist, also ob ich das äh, in einem öffentlichen Raum tue, auf einer Plattform wie YouTube oder aber von einer Gruppe im 1 zu 1, einfach damit man fair bleibt und ähm, sagen kann, wie die eigene Prägung tatsächlich aussieht. Ähm in dem Zusammenhang ist auch dieses dieser Storytelling, man muss es einfach mal sagen. Jeder sagt Storytelling, es ist das neue Nachhaltigkeit. Früher haben wir Nachhaltigkeit gesagt, jetzt sagen wir Storytelling. Geschichten erzählen kann nichts, aber Storytelling saves the world. Und um das glaubhaft zu machen, um das authentisch hinzubekommen, glaube ich, ist es auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man sagt, wer man ist und was die Prägung ist. Das war ein bisschen der Spoiler von. Von dir? Schade, schade. Äh, vier Kinder, äh, das stimmt. Ähm, ich hör, bin ein bisschen auf Captain Peng hängen geblieben. Wer kennt Captain Peng? Tja. Und äh, Rosa Maria Vogel. Und über Austin Powers kann ich immer noch lachen. Ähm, und was die Prägung angeht, das, was, was in dem Vortrag vielleicht nicht immer in Zitaten kenntlich gemacht werden wird, aber was drinsteckt, ähm, sind ein paar Philosophen, unter anderem der Schrift, der Autor der Bibel der politischen Bildung, Oskar Negt, Sozialphilosoph, kommt von ganz weit links, was ich grundsätzlich sehr sympathisch finde. Und Frank McCord, ich weiß nicht, wir sind hier unter Bewegtbildern, da wartet man wahrscheinlich immer auf den Film, aber er hat geschrieben Die Asche meiner Mutter, den gibt es auch als Film. Wer hat den Film gesehen? Wer hat das Buch gelesen? Ha! Ähm, genau, und er hat ein Buch geschrieben, was mich sehr bewegt hat, äh, was ich gerne auch zur Pflichtlektüre für kommende äh, Lehrer oder Lehrende machen würde, um es zu kanonisieren. Ähm, Tag und Nacht und auch im Sommer ist der deutsche Titel Teacher Man war der englische Titel. Er äh, reflektiert seine Zeit an amerikanischen High Schools. Ähm, New York ist, glaube ich, der Ort des Geschehens. Kann man viel von lernen, Storytelling und so weiter. Ähm, die aktuelle, meine aktuelle Entwicklung äh, hat was mit dem Penis zu tun, der, der ähm, viele Menschen begeistert hat. Also im Vorfeld äh, dieses Vortrages haben ganz viele Leute gesagt, ah, ich habe den Tweet gelesen und ich freue mich so auf den Penis. Es geht nicht nur um den Penis, das ist, äh, so viel sei vorweggenommen. Aber ähm, für mich hat sich in den, in den letzten sechs bis zwölf Monaten relativ viel äh, von meinem Verständnis von dem, was Bildung ist und was Bildung sein kann, gerade auch im, im politischen Bereich natürlich, äh, verändert. Und äh, ich habe das mal zusammengefasst. Das ist so ein bisschen, das, da war der Penis auch jetzt, und deswegen, das ist der, der Spannungsbogen ist raus. Wer jetzt gehen möchte, kann das auch tun. Ihr habt alles gesehen, was man sehen musste. Wer noch bleiben möchte, wird erfahren, dass ich mir relativ viele Fragen gestellt habe in der letzten Zeit, auch weil vier von diesen, drei von diesen vier Kindern, die da zu Hause sitzen und ständig meinen Namen rufen, sind im YouTube-fähigen Alter. Das ist ein, ein, gefährliches, äh, ein gefährliches Alter. Und äh, man setzt sich mit vielen Dingen zu, äh, auseinander, mit denen man äh, vorher vielleicht gar nicht so viele Berührungspunkte hatte äh, und liest dann Bücher wie Blödmaschinen und hat Angst, dass äh, seine Kinder äh, verblöden. Und wenn sie mein iPad in der Hand haben, das Erste, was sie machen, ist, irgendwelche Orangensäfte zusammenzusuchen und Produktvergleiche hier zu filmen. Ähm, aber das sind äh, so kulturpessimistische äh, Dinge. Und... Solche Begebenheiten sorgen dann dafür, dass ich eigentlich mehr Fragen dabei habe, als ich Antworten habe. Und dann habe ich mich gefragt, warum habe ich mehr Fragen und äh, habe in einer, in einer großen Selbstversicherungsaktion in mich reingehört. habe gedacht, es ist gut, dass ich viele Fragen habe, denn ähm, Fragen sind... Ähm, sowas wie die Erlösung von Antworten. Also ich weiß nicht, wie ihr das empfindet oder ähm, ja, aufgrund eurer Bildungsbiografie äh, empfunden habt. Das formale Bildungssystem ist sehr stark darauf ausgerichtet, uns Antworten zu geben oder von uns Antworten zu verlangen. Die Fragen sind, äh, wenn ich zurückblicke, immer eher sekundär. Die Antworten sind das Wichtige. Warum ist das so? Ich glaube, dass Fragen sehr bequem sind. Sie helfen uns dabei, Antworten sehr bequem sind. Sie helfen uns dabei, eine sehr komplexe Welt klar zu umreißen, zu begrenzen. Schwarz und weiß, ja und nein. Das hilft bei einer Orientierung in einer Gesellschaft. Aber es verengt natürlich den Blick auf viele, viele Lebenswirklichkeiten, die einfach Teil unseres Erlebens sind. Die Frage hingegen ist mir nochmal dann gekommen, als ich in der Bibel der politischen Bildung blätterte mit Oskar Negt und er ganz am Anfang zum Einstieg sagt, dass oder zitiert Kant den großen Leitspruch der Aufklärung: Unmündlichkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Und das ist eigentlich übersetzt, ist es die Antwort während habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen, eigentlich nach einer Frage fragt. Also Fragen, die wir stellen können, die uns weiterbringen. Das Ganze finde ich spannend, weil es in den Graubereich führt. Also schwarz und weiß, beides ist Licht, aber wir, wir haben immer so diese sehr ähm, ja, äh, dialektische Aufklärung oder diese dialektische Sicht auf äh, was ist das ähm, und ordnen dem einen gut und dem anderen böse zu und äh, also für mich war das ein großer schritt zu sagen äh, ich kümmere mich mehr um die um die fragen als um die antworten und das sind auch ähm, ansätze von uns gewesen die in unseren projekten dazu geführt haben dass äh, jugendliche in ein Hinterfragen nicht nur des Gegenstandes der politischen Bildung kommen, den wir behandelt haben, sondern auch in ein Hinterfragen von sich selbst. Also die Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren, auch im Hinblick auf das Gemeinwesen. Ich bin Teil einer Gesellschaft. Welche Rolle nehme ich in dieser Gesellschaft ein? Das ist etwas, was Antworten einfach nicht liefern können. Deswegen bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn ich äh, ins Internet gucke oder ähm, ja, Vorträge sehe, ähm, wo immer ganz, ganz viele Antworten gegeben werden. Die erste Frage oder beziehungsweise die zweite Frage äh, auf dem Weg in dieser Fragerunde lautet demzufolge, was ist politische Bildung? Und in der Anmoderation ist es ja auch schon angeklungen, dass äh, viele Menschen sich auf den Weg gemacht haben, äh, die Potenziale dieses Internets erkannt haben und angefangen haben, kreativ zu sein, äh, Bildungsformate aus dem, aus dem Boden zu stampfen, aber immer... Wahrscheinlich auch mit diesem, mit diesem Mindset, dass wir sehr viele Antworten nach draußen bringen müssen, weil wir ein politisches Bewusstsein, das wie auch immer aussieht, haben und das auch transportieren möchten. Deswegen ist hier nochmal ähm, auch wieder Negt, der so ein Rezept zur Überwindung dieses ähm, Status, dieses Zustands, dieses Naturzustandes, der bei Hobbes auch beschrieben wird, äh, formuliert hat, kein Mensch wird als politisches Lebewesen geboren. Deshalb ist politische Bildung eine Existenzvoraussetzung jeder friedensfähigen Gesellschaft. Im Prinzip ist es die Auflösung oder der Austritt aus dem Status, aus diesem Zustand des Wolfes. Vielleicht nicht zum Lamm, aber es wäre ja schön, wenn schon Füchse draus werden würden. Damit wäre ich schon zufrieden. Was also ist politische Bildung? Ist es tatsächlich die Vermittlung von Inhalten, von Informationen, von Wissen? Und wenn es das ist, haben wir dann nicht eigentlich ein Problem, weil wir darüber sprechen, wie wir mit oder wie wir an Menschen herantreten, ihnen Inhalte vermitteln, die sowieso schon auf einem Weg sind. Wir lernen das immer wieder kennen in unserer alltäglichen Arbeit. Wir machen Jugendprojekte und die Bundeszentrale für politische Bildung hat in ihren Satzungen stehen, dass erst ab dem 16. Lebensjahr gefördert werden kann. Das heißt, tendenziell ist das alles Elitenbildung. Das, wir arbeiten ganz, ganz viel mit Gymnasiasten zusammen, ähm, weil die sind die Leute, die noch Zeit haben, ähm, aus der Schule rauszugehen und an politischen Bildungsveranstaltungen teilzunehmen. Das ist ein bisschen traurig, wenn man aus, äh, aus dem Blick verliert, was ähm, rechts und links passiert. Und man ist schnell in so einer Echokammer drin und in einer Filterblase, die, ähm, ich glaube, nicht gesund ist. Und an der Stelle ist ähm, alles, was mit Bewegtbildung und äh, Bildung im öffentlichen Raum und Videos zu tun hat, glaube ich, sehr, sehr gut, weil es ähm, eine, wieder eine Zusammenführung sein kann von verschiedenen ähm, Bildungs Niveaus von Jugendlichen, besonders von Jugendlichen oder jungen Menschen, weil es da eben über diese Grenzen hinausgeht. Die Frage ist allerdings, ob ähm, nicht viele der Formate, die wir jetzt zurzeit kennen, ähm, und wir haben da heute Morgen beim Frühstück drüber gesprochen, äh, mit Markus und mit Lars und Sabrina, und äh, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass relativ viele dieser, dieser Bildungsformate im Internet ähm, oder das, was sich so als Bildung versteht, sehr viel erklärbar ist und sehr viel, ähm, sehr schnell funktioniert. Und dann aber auch der, der Politikstudent im vierten Semester, der Nummer ist, ähm, auch relativ fix klar machen möchte, dass er das ist. Und dann kommen so Worte wie Paradigmenwechsel oder so. Und ich weiß nicht, wie, wie sinnvoll das ist, wenn man versuchen möchte, politische Themen an Jugendliche zu, äh, zu bringen. Also brauchen wir Bildungsnarrative für Idioten. Da sind die Idioten. Ähm, Idioten heißt nicht, dass das sehr, sehr dumme Menschen sind, äh, obwohl es natürlich sehr, sehr dumme Menschen gibt, aber die gibt es nicht nur äh, in Unterschichten oder in äh, Bildungsschichten, die, weiß ich nicht, nicht gymnasial, ich mich Gymnasium, äh, stattfinden, sondern ähm, einfach für Menschen, die mit dem Gemeinwesen nichts zu tun haben. Also diese, die ursprüngliche griechische Bedeutung von Idiot ist halt ein Mensch, der nichts mit, ähm, der, der sehr auf sich fixiert ist, also eine sehr hedonistische Lebensweise hat und diesen Fokus auch lebt und sich nicht in Bezug setzt ähm, zum Gemeinwesen oder zu Staatsangelegenheiten. Ich bin mit ähm, einer meiner Töchter äh, über Sido gestolpert. Ähm, ich habe mich am Anfang gefragt, kann man Sido bringen? Ähm, ich glaube, man kann Sido bringen weil er auch ein, ein Mensch ist, bei dem man ganz klar sieht, dass da eine Bildungsbiografie stattgefunden hat. Also irgendwann ist die Maske äh, gefallen und er ist nicht mehr... Wofür steht Sido nochmal? mal? Ein sozial inkompetentes Drogenopfer. Ne? So, so war Ja, genau. Und das ist Teil der Wandlung. Ne? Ich glaube, er hat es später umdefiniert, als aus Prince die artist formerly known as Prince wurde. Also da erkennt man auch äh, so, ein, so eine Umdefinierung. Ähm, der, der Bedeutung. Und wir haben uns das zusammen angeguckt und ich fand das, ich fand das sehr bewegend und es passt in diesen, in diesen Bereich Bildungsnarrativ für Idioten. und thomas ich sitze im treppenhaus mit und und meine tochter saß da und äh, hatte irgendwie keine idee wovon da gesprochen wird also es ist eine eine völlige parallelwelt wir, wir wohnen da in der peripherie äh, sowas findet bei uns einfach nicht statt das ist eine welt die jenseits jenseits aller Vorstellungskraft äh, für meine Kinder existiert. Und ähm, in dem Moment, als ich das, das so gesehen habe mit ihr, ist für mich nochmal so ein Hochhaus eingestürzt. Und ich dachte, naja, äh, was, was ich mache, ist, äh, ist im Prinzip, ich spreche zu denen, die eigentlich ähm, damit, die schon wissen, in welche Richtung es geht. Also sie sind in der Regel 16, 17, ähm, kommen aus relativ behüteten Elternhäusern, von irgendwelchen Gymnasien, da ist der Weg eigentlich schon vorgezeichnet. Genauso wie er für meine Kinder wahrscheinlich schon vorgezeichnet ist. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Realität. Deswegen, wenn wir über Idioten sprechen oder Narrative für Idioten in der politischen Bildung, dann hat das für mich nochmal diese Dimension von Persönlichkeitsentwicklung. Also ich glaube, es gibt hier wirklich wahrscheinlich in diesem Raum auch ganz viele Menschen. Ich sehe zwei, von denen ich es weiß, die, die auch mit ganz unten arbeiten. Und das sind einfach völlig, völlig diametral entgegengesetzte Welten, die aufeinander stoßen, wenn wir miteinander sprechen und unser Empfinden. Aber ich glaube, was uns, was uns so ein bisschen eint und was uns alle wahrscheinlich eint ist, dass ähm, wir nicht da Halt machen wollen, wo politische Bildung einfach nur informiertes Wählen gehen bedeutet. Also die Aufforderung an irgendwelche Teilnehmenden unserer Veranstaltung oder der Schule, dass wir sagen: es ist super wichtig, dass ihr morgen wählen geht. Ja? Und alle fragen sich ja, warum? fuck ich gehe wählen und was, was war das dann? Ja? Ist das politische Teilhabe? Und das glaube ich nicht, Wissen zu Bewusstsein werden zu lassen und damit Handlungsfähigkeit zu schaffen. Ich glaube, das ist, das, das ist der, der Kern, oder beziehungsweise so verstehe ich den Auftrag unserer Arbeit als politische Bildung, auch als Bewegtbildner. Und es steckt ja drin in diesem Begriff Bewegtbildung, dass es eine Bildung sein soll, die Leute zu etwas bewegt und die nicht nur Wissen von A nach B transportiert. Sicherlich ist Wissen auch immer Gegenstand von Bildung, denn ohne Wissen kann ich nicht in eine Diskussion treten, kann ich keine Diskurse moderieren und so weiter. Aber ich glaube, der, der wichtigste Schritt ist, dass diese emotionale Auseinandersetzung, dieses In Beziehung setzen zum Gemeinwesen von jedem Einzelnen wichtig ist. Und wie kriegt man das hin, indem man Fragen stellt? Wir haben das in einem, in einem Projekt jetzt vor ein paar Wochen in Luisenlund. Da gibt es ein wunderschönes Internat, das auch die Geldelite beherbergt. Aber das wird einmal im Jahr gemietet von einer Stiftung, die ein, ein sehr cooles Konzept fährt. Und zwar sagen die, wir wollen Leute unterstützen, die zwei Bedingungen erfüllen. Zum einen sollen sie natürlich in irgendeiner Art und Weise gesellschaftliches Engagement zeigen, aber zum anderen müssen sie soziale Hindernisse überwinden, um in dieses Stipendienprogramm aufgenommen zu werden. Also finanziell, familiär, ähm, Migration, solche Sachen. Und ähm, mit denen haben wir gearbeitet und am Ende dieser Woche, das Thema war Motivation, und am Ende dieser Woche sollten Sie Ihre Gedanken und äh, Ideen in ein Video packen. Ja, das zeige ich auch gleich noch, aber die sind da hingekommen, weil sie sich Fragen gestellt haben, nicht weil sie Antworten bekommen haben. Und ich finde, das, sind, das, das waren Prozesse, wir haben hinterher Rückmelde, die haben Briefe geschrieben ähm, an, an das Team und das war, da, da, da stand mir so ein bisschen die Tränen in den Augen, weil man einfach gesehen hat, dass diese Leute wirklich Schritte gegangen sind, äh, eigene Einstellungen hinterfragt haben und ähm, für sich selber auch klar bekommen haben, wo wollen sie in Zukunft stehen. Oder wo wollen Sie hin? Und dass es eben nicht diese vorgezeichneten Wege sind, die Sie beschreiten möchten. Ich zeige mal das, das Video. Das ist die, ähm, es ist im Prinzip eine Prozessdokumentation. Webvideo als Prozessdokumentation für ein, ein Lernen. Und ähm, das ist auch nochmal eine Dimension, wenn wir über Webvideo reden, dass wir über ganz, ganz viele verschiedene Formate sprechen. Deswegen spreche ich heute auch gar nicht so viel über Formate und was gibt es da draußen, sind, welche YouTuber machen was, weil diese unfassbare Bandbreite einfach da ist und ich einfach nur gefährliches Halbwissen mitbringe darüber. Ähm, und halt nicht sagen könnte, das ist jetzt irgendwie total super oder das ist total furchtbar. Ich glaube aber, dass, es, dass, dass diese Übersetzung von Lernprozessen in eine Bildsprache ganz ganz viele Jugendliche dazu bringt, nochmal in eine andere Reflexionsebene über politische Bildung zu kommen. Ihr dürft mir übrigens auch gerne widersprechen, wenn das so ist. Ihr dürft mich auch auf Twitter beschimpfen, wenn, wenn das nötig sein sollte. Ähm Dazu gehört auch nicht nur die Bildsprache, aber wir haben so gemerkt, dass besonders an dieser Schnittstelle zwischen ähm, ich denke etwas und möchte etwas ausdrücken ist die typische Ausdrucksform eigentlich, ich sage das oder ich schreibe das. Das hat auch was mit unserer Bildungssozialisation zu tun, dass wir, dass wir genau so versuchen, uns auszudrücken und dass ganz, ganz viel kreatives Potenzial dabei verloren geht, wenn wir nicht anfangen, in Bildsprachen zu denken, das zu übersetzen, was in unseren Köpfen ist, um es zu visualisieren. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine große Kraft von, von Webvideo und Bewegbildung, dass man den, den, den Menschen ermöglicht, eine andere Sprache zu sprechen die jenseits von äh, formaler Bildungsvermittlung ähm, auch verstanden werden kann. Das ist ein bisschen provokant formuliert, diese letzte Frage, oder beziehungsweise die vorletzte Frage. Bewegbildung? Was für Formate brauchen wir nicht? Ähm ich habe mir gerade selbst den Wind so ein bisschen aus den Segeln genommen, als ich gesagt habe, dass ich mich gar nicht äh, über diese ganze Formatbandbreite äußern möchte, weil ich es einfach nicht weiß. Aber was mir äh, in, in unserer Arbeit immer wieder einfällt oder auffällt, ist, dass wir sehr, und ich glaube, dass das menschlich ist, äh, dass wir uns sehr gerne mit Menschen umgeben, äh, mit denen wir uns wohlfühlen und dann entstehen so Filterblasen und das ist auch so ein Ding was ich glaube was was den Tod für jede kreative Arbeit früher oder später bedeutet sich immer nur mit den Kopfnickern zu umgeben mit Leuten die man mag und die vielleicht auch von denen wir sagen das sind kritische Denker aber irgendwann rennt man eben doch gegen eine Wand ich glaube dass dieser Design Thinking Ansatz zu sagen man bricht solche Blasen auf verlässt solche Echokammern und trifft sich überkonfessionell mit Leuten aus anderen Bildungsbereichen, dass da ganz, ganz viel Potenzial ist. Also, your pussy lame ass comfort zone. Was passiert da? Ähm, man hört sich selbst zu und findet das alles ganz toll. Und äh, man hört sich noch ein bisschen mehr selbst zu und hält das dann alles auch nicht nur für ganz toll, sondern auch noch für die Wahrheit. Äh, ich, es gibt verschiedene Filterblasen auf Twitter, wo ich das äh, sehr, sehr schade finde und immer wieder beobachte. Gerade so unter Lehrenden, ähm, wird da ganz, ganz viel Selbstbestätigung gesucht und so. Das ist auch, wie gesagt, das ist menschlich. Ich habe das auch gerne, wenn mir jemand auf die Schulter klopft und sagt, das ist aber ein geiles Projekt gewesen oder das war total super, aber es bringt die Arbeit nicht wirklich weiter. Und in Verbindung mit dem, was ich vorhin gesagt habe, wird dadurch ganz viel Potenzial kreatives Potenzial einfach nicht freigesetzt oder nicht aktiviert, abgerufen dass man eigentlich tun könnte, jetzt wo wir das Internet und dann eben auch die technischen Möglichkeiten haben, um relativ niedrigschwellig eine andere Art von Ausdrucksform zu finden, politisches Bewusstsein zu entwickeln und dann eben auch handlungsfähig zu werden in einem gesellschaftlichen Kontext. Ja, und da, da wollen wir ja eigentlich hin. Wir wollen, wir wollen die Einhörner, wir wollen den Spaß, wir wollen die Magie, die Regenbogen und den ganzen heißen Scheiß. Und das ist, glaube ich, nicht so weit weg und deswegen ist dieses Netzwerk, glaube ich, auch wertvoll. Also eben als die Abfrage kam, war es ja so, dass ganz viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen hier sitzen, die alle den Blick vielleicht in dieselbe Richtung gerichtet haben, aber aus unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken. Und das wäre doch schön, wenn dieses Netzwerk oder der Tag heute auch dabei hilft, dass man miteinander in Kontakt kommt, um auch neue Formate zu denken. Ich, ich sage einen, einen sehr persönlichen äh, Satz, also diese YouTuber, die, die mir zum 14. Mal erklären, was TTIP ist. Ich weiß nicht, das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also äh, da, muss, da muss es mehr geben. Da, ähm, Bewegbildung ist so ein massiv überwältigendes ähm, Medium, dass, dass ich einfach glaube, dass das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein. Äh, wir haben heute morgen auch darüber gesprochen, dass Unge irgendwann äh, im Dschungel aufgetaucht ist, weil er ähm, mit WWF irgendwie kooperiert hat und ich glaube, dass in solchen Momenten, wo, ähm, wo Menschen anfangen, ein politisches Bewusstsein für sich zu entdecken und auch zu handeln und eine Geschichte zu erzählen, dass das nochmal ein ganz anderer Ansatz ist, äh, der sich vielleicht mit TTIP ergänzen lässt, aber in der Kombination eben vieles tatsächlich erst diese Wirkung entfaltet, die wir uns eigentlich von politischer Bildung erhoffen. Und jetzt, wir stricken ein bisschen Hirn. Dafür ist, glaube ich, der Tag da, dafür sind die Workshops da, dafür sind die, die Podien da, dass wir in, ins Gespräch miteinander kommen. Der Anfang ist nah. Dankeschön.